Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay für die Pico 4 und ich habe mir Indes Unchained angeschaut. Äh, Indes ist schon lange auf dem Markt, kam als PC VR-Version raus, nur als Indes und äh, gab dann auch nur eine Map, einen äh, Gegner, glaube ich, einen Endboss und äh, dann haben irgendwie die Studios gewechselt, äh, kam dann auf der Quest 2 als Indes Unchained raus und äh, ja, das haben wir jetzt auch für die Pico 4 Indes Unchained hat dann, glaube ich, drei äh, Boss-Battle, also drei Maps. Wir haben auch einen äh, Wellenmodus dabei. Wir haben nicht nur noch äh, einen Bogen, sondern auch eine Armbrust, die wir dann freischalten können. Und wir müssen uns auch die Gebiete freischalten. Das Gute bei dem Spiel ist, am Anfang geht es echt leicht und locker los. Mit ähm, Fortschreitendes Spiel der Spieldauer und äh, ja, wie man vorankommt, wie viele Kills man hat und so weiter wird das Spiel im, im ja, Schwierigkeitsgrad immer wieder hochgesetzt und äh, ja, wird dann natürlich immer schwerer mit den mehr Gegner. Ich glaube, die werden auch besser, schießen besser und so weiter und so fort. Und ja, also für mich ist an, in Unchained ein Must-Have-Titel für die Pico 4 und auch für alle anderen äh, VR-Headsets, sage ich einfach mal. Kostet 29,99 Euro, ist äh, aber meiner Meinung nach gerechtfertigt, weil es auch einen hohen Wiederspielgrad hat und äh, ja, ich würde sagen, ich rede jetzt nicht so lange drum rum, sondern wir gehen mal direkt ins Gameplay. Ich wünsche euch viel Spaß. So Leute, hier sind wir im Hauptmenü und ja, hier haben wir einmal Tutorial, was ich jetzt nicht brauche. Ähm, startet aber von an, alleine, wenn man das Spiel erst einmal neu startet. Also wir haben jetzt aktuell hier den Bogen, den können wir ähm, ja hier mit mehreren Pfeilen benutzen. Wir haben einmal Standard Holzpfeile permanent, also die, die haben wir unendlich. Dann können wir aber Eispfeile, Feuerpfeile, wir können äh, Explosionsfeile und so weiter, können wir uns hier äh, sammeln und drauf machen. Das zeige ich euch im Game nachher. Wir haben ein Schild. Das machen wir auf der Greiftaste, können wir so ein bisschen abwehren. Wir können Free Locomotion benutzen. Äh, müsst ihr euch aber im Menü einschalten. Also da, da, daran bitte denken. Ansonsten haben wir hier nun die Möglichkeit, mit dem teleport uns fortzubewegen. Wir haben Snap-Turn. Das kann man sich aber auch einstellen, wie man das haben möchte. Hier haben wir den äh, Wellenmodus Siege of Heaven, der ist nachträglich mal damals reingekommen. Äh, kann man so 15, 20 Minuten auf Wellen schießen. Und äh, ja, das ist mal was für zwischendurch. Ich möchte euch aber in den Main-Mode erstmal vorstellen. Und äh, ja, da habe ich noch ein bisschen was gespielt, 8%. Ähm, wir haben hier noch so einen Teleport, den haben wir auf dem rechten äh, Greif. Greifbutton, den können wir auch ein bisschen werfen und können uns ganz schnell links und rechts bewegen. Ne? also Oder vor, zurück, das geht auch. So, man kann sich auch später, konnte man auf jeden Fall eine Armbrust freischalten. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. So, jetzt haben wir hier der Abyss, das haben wir noch nicht freigeschaltet. Purgatory und Desolation, wir machen erstmal Purgatory. Schauen wir mal ins, in die Map rein. So, ja, hier beginnt es immer und ähm, diese Map ist immer anders. Die baut sich bei jedem Mal anders auf. Also wir spielen nicht immer die gleiche, wird dann immer wieder neu generiert. So, jetzt versuchen wir den mal hier ein bisschen. Ach, der war ja ganz gut. <lacht> So, früher konnte man sich echt nicht viel äh, Locomotion bewegen. Das war sehr nervig, wenn man mal einfach ein bisschen um die Ecken gucken wollte. Das wollte der damalige Entwickler nicht. Ist dann später reingekommen, weil sehr viele Leute danach halt gefragt haben. Ist also doch schon mal nicht schlecht. Hier haben wir äh, jetzt einen neuen Pfeil bekommen. du wohl. So, den packen wir uns erstmal hier drauf. So, da haben wir jetzt 35 Stück von. Sollte man aber erstmal vorsichtig benutzen, weil die kann man später sehr gut gebrauchen, die, diese speziellen Pfeile. So, in jeder Ecke kann ja was lauern. Wir können aber auch oben auf die Dächer teleportieren, ist auch kein Problem. Oh, du bist hässlich. Ja, Restock Ammo-Typ, das kann man gleich benutzen. Dann äh, würde ich sagen, benutzen wir jetzt hier mal diese Sprengpfeile. Weil wir können ja jederzeit wieder aufleveln. Dann auch ein paar Sprengpfeile hin. Man noch vernünftig treffen, ne? <lacht> genau so. So, jetzt können wir den hier restocken. Plus 11, fertig. So, aber wie gesagt, ich werde erstmal die normal nehmen. Das haben wir hier gut, ganz gut aufgeräumt. So, auf den Kopf gibt natürlich am meisten Punkte. Da muss man immer schauen, dass man das am besten hinkriegt. Oh, da oben kommen sie schon. Na komm. Sehr gut. So, hier haben wir jetzt eine ähm, Heillampe. Oder ein Heilkelch, aber wir haben hier noch die volle Energie. Das ist unsere Energie, wenn, dann, wenn das weg ist, sind wir, sind wir am Ende. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. So, das klappt ja ganz gut. Da müssen wir hin. Oh. oh. Hui, haben wir Glück gehabt. noch mal runter bin ein bisschen überrascht so jetzt haben wir uns aber definitiv die heilampe wenn die noch da ist ja So, da haben wir wenigstens einen, einen wieder also das war jetzt ein bisschen äh, habe ich nicht mit gerechnet aber unverhofft ne? Was hier noch los ist. Du bist still. So, eigentlich können wir hier mal hier mal rüber teleportieren. Weil da ist auch unser Weg, wo wir hin müssen. Wir können uns eventuell hier noch mal Manchmal lassen die natürlich gute Gegenstände fallen und die wir dann echt brauchen können. Das ist ziemlich, ziemlich wichtig. Wir kriegen Münzen für jeden Kill und können das da dann aufbrauchen. Das zeige ich euch jetzt mal. So. Hier haben wir dann, aber uns wird dann jetzt angezeigt. M -m. Also 2.367 haben wir und das kostet 2,5 2,5. Ja, wir können uns einmal heilen noch. Restock einmal brauchen wir nicht. Ich überlege jetzt gerade, ob wir uns ein paar Mal heilen sollen. Aber nee, komm, wir, wir nehmen es einfach so mit und hoffen, dass noch eine Heillampe kommt. Um uns nachher von, von, äh, bessere Pfeile zu gönnen. Ich mal was freigeschaltet. Na komm. Na. Siehst du, geht doch. Gut, dass ich die Heilampe nicht gekauft habe. sehr, sehr gut. So, jetzt sind wir wieder aufgelevelt. Gucken, was hier so los ist. Nix, da könnte man da oben hoch. Von hier aus können wir ein bisschen, bisschen bekriegen. natürlich viel los, ne? Hey, oh, oh, oh, ihr seid aber echt nervig. hatten wir eigentlich irgendwo eine Heillampe, aber keine Ahnung, wo die war. Ist egal, wir nehmen es wir so, wie es jetzt kommt. Hier war da. Hier war doch noch mal eine Heillampe. Ach gut, dass ich noch mal geguckt habe. Okay, dann gehen wir jetzt da lang, räumen da auf. An Sniper bin ich heute nicht so. Ah, für dich reicht es. Da die echt immer wieder um die Ecken kommen, müssen, müssen wir echt aufpassen und immer. Und immer geladen haben, immer was auf der Sehne. So, jetzt gehen wir da hin. Richtig cooles Game, also wer gerne mit, mit Pfeilen und Bogen schießt, ist ja definitiv gut aufgehoben. Oh komm, den, den versuchen wir uns mal zu holen. Wir haben den sogar gekriegt. Den auch. Der uns aber auch. Hier gehen wir gleich hin. Wir holen uns den erstmal. So, jetzt haben wir hier noch die Winterpfeile. Eispfeile sind natürlich auch sehr gut. So, jetzt gehen wir aber mal gucken. Dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt, jetzt Heilung, weil wir haben ja jetzt... Wir haben ja jetzt vernünftige Pfeile bekommen. Eine Explosionspfeile. Und die Pfeile, dann holen wir uns jetzt hier nochmal einmal Heilung. So, dann sind wir erstmal wieder relativ gut ausgestattet. Jetzt machen wir hier mal Dauerfeuer. Mann, nervig seid ihr alle. Hm, du bist hässlich. Oh, war noch was. hui. Ich will mal nur so Headshots verteilen hier. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Uiuiui, ui, da ist aber was aber was halt los, du. Wand. Ah, da weinen sie, ne? Da weinen sie. So mal ganz kurz mal unten runter gucken, wo ich jetzt bin hier. Ich glaube, dass hier weitergeht. So denn ich muss dazu sagen, den Endboss habe ich echt noch nie erledigt, den ersten. <lacht> Aber es macht auch echt eine gute Figur hier, muss ich sagen, mit der Pico. So, jetzt kommen wir ins endbossgebiet So, war immer nicht gecleant hier. Das war's aber jetzt, oder? mal hier hoch. Sieht eigentlich ganz gut aus. Kleinen Mistkäfer, ihr. Na, da fallt ihr alle, ne? Okay, Heilung haben wir. Brauchen wir jetzt nicht. Okay. Oh, da sind noch eine Menge. Da sind noch eine Menge. geht jetzt zum Endboss. Wie gesagt, habe ich noch nie geschafft. Werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht schaffen. der abdominal, Abdominable. Also wenn wir jetzt hier Pause machen könnten, gab es früher auch nicht, kann man jetzt hier safe and quit und man kann hier wieder starten, ist natürlich sehr cool. Es gibt jetzt nur einen Weg und das ist der da runter. Kann ich von hier aus jetzt schon Schaden machen? Natürlich nicht. So, ich würde sagen, das Problem ist jetzt, ist nicht nur der Endgegner, sondern jetzt tauchen ganz viele andere kleine Mönche auf und äh, beschießen uns und das kriege ich irgendwie nie gelevelt. bin ich echt so schlecht für. Aber ich probiere jetzt einfach mein Glück. Also, <lacht> Leute, das ging nochmal mal cool, oder? Also das ging gut ab. So, jetzt haben wir hier Feuerpfeile, würde ich sagen, die nehmen wir uns für hier. Eine Heillampe, Restock-Ammo brauchen wir jetzt nicht. Geht es jetzt hier weiter? Ja. Ja, Leute. Paradise Lost, also erstmal, dass ich diesen Typ erledigt habe, eigentlich war es jetzt ganz einfach. Hier war ich noch nie, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was hier überhaupt ist. Ah, sind die kleinen Dickerschen da vom Himmel geholt, ne? Nein, das ist Boah, ihr seid echt hässlich. Oder? Ich habe immer das Gefühl, dass neben mir irgendwas läuft. Da oben wieder. Das ist ein bisschen viel hier. Komm, kleiner fetter Engel, du. Na komm. <lacht> ah, ich bin gleich auch down, glaube ich. Ah, das war's. Ja, Leute. Aber cool. Also hat mir jetzt gefallen, diese, diese Runde. Und mit der Zeit wird man natürlich auch immer besser. Ne? Man muss das natürlich mal durchzocken. Ja, jetzt wird hier alles gezeigt, was wir hier freigeschaltet haben. Ne, wir haben jetzt hier auch eine Armbrust freigeschaltet. Früher war hier ein Tisch, wo die dann ähm, aufnehmbar war. Das sind unsere ganzen Erfolge, wenn es hier aufgezählt. Bone Collector. <lacht> Weapon Skins Unlock. Ja, das sind die ganzen Gegner, die wir gekillt haben, ne? Ist auch nochmal cool, das zu sehen. So. So, das will ich jetzt kein ganzes Gameplay machen, aber ich möchte mal ganz kurz in Desolation rein, was das war. Genau, hier könnten wir jetzt aussuchen, möchten wir die Armbrust oder den, den Bogen? Das war früher ein, ein, ein Tisch irgendwo. Ähm ich mag die Armbrust aber nicht so gerne, aber die zeige ich euch jetzt trotzdem gerne. Wie war das dann mit, wenn ich mich teleportieren möchte, muss ich jetzt mal schauen. Ja, damit. Ah ja, okay. Einfach mit dem A-Button, nee, was ist es? X-Button. Kann man dann wirklich den Teleport-File losschicken. So. The last of the Anakin. So, mal schauen. Wie gesagt, hier war ich echt noch nie. Also ich finde das äh, mit, mit, mit dem Bogen wirklich besser. Das wäre einfacher als Pfeil und Bogen, der ehrt sich. Na komm. Hier halte ich nicht lange aus. Ich muss auch das Schild benutzen. Das ist schon für Fortgeschrittene hier. Aber wie gesagt, macht mir keinen Spaß mit der Armbrust. Vielleicht mal ein bisschen besser zielt. Um. Na! Aber man muss echt besser ausweichen, da bin ich echt noch zu, zu schlecht für. wir irgendwas kaufen können rote Zahl, rote Zahl, rote Zahl. Heilung können wir uns holen. Brauchen wir auch dringend, sonst überleben wir nicht mehr. So komm Geld hier auch da mein Geld. Puh, okay. Das kann aber nicht mehr lange dauern hier, mit mir. Immer wenn ich vernünftig zielen will, kommt dieses, ich muss wirklich mit einem dann zielen. Okay, jetzt bin ich in, in dieses Ding rein teleportiert, dieser ro rote Kreis. Der bringt uns wahrscheinlich jetzt in irgendeine andere Map. Ist aber nichts Gutes. Ich glaube, da ist nichts Gutes. Wie soll man hier überleben? Oh Gott, jetzt bin ich down. <lacht> ja, wie ihr seht, ist echt ziemlich hart. Aber ich mag das Spiel. Also, es, jetzt nicht mit der Armbrust, das ist halt Geschmackssache. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er gerne den hier Pfeil und Bogen macht oder die Armbrust. Also, Pfeil und Bogen gefällt mir viel, viel besser. Aber ähm, ja, wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich finde, es ist ein Game, was man definitiv äh, für jedes vr Headset braucht, also äh, ein Must-Have-Titel meiner Meinung nach. Natürlich, wenn ihr mit Pfeil und Bogen und Armbrust nichts anfangen könnt, ist das natürlich nichts für euch. Ähm, aber ich mag das Game und äh, für den Preis kann man echt nicht, nichts falsch machen und äh, ja, hat eine sehr, sehr lange Spieldauer, weil halt immer auch schwieriger wird. Und äh, man kann hier echt sehr viel Zeit verbringen. Und ja, gerne mal unter die Kommentare, was ihr zu dem Titel haltet oder von dem Titel haltet. Und äh, ja, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr jetzt ein Abo drückt. Und äh, Like aufs Video wäre auch nice. Und äh, ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Tschüss.